Was machst du denn hier? Ich bin Putin. Ah, wer bist du? Putin heiße ich Bratan. Äh, wie bitte? Putin heiße ich Bratan. Wie, du hast keine Untertitel eingefügt. Äh, okay. Ähm, Zukunftshuber. Wie, du hast keine Untertitel eingefügt. Super. Kommen wir zum Wesentlichen. Genau, wieso bist du in meiner Wohnung und was willst du überhaupt von mir? Ich habe dein letztes Video gesehen und sehe, dass die Interaktion mit deiner Community steigt. Und ich will, dass du für mich eine kleine Video drehst, beziehungsweise eine so zwei Stunden Film. Ich glaube, das geht doch klar, oder? Aber... Halt die Fresse, Bratan! Äh, spinnst du? Das ist ein Pickel. Ups, aber irgendwann muss sie ja platzen. Aber meine Geduld platzt schneller. Halt die Fresse, Bratan! Ist okay. Halt die Fresse, Bratan! Du machst das jetzt sofort, sonst messere ich dich. Oh, uh, dann bekommst du auch das. Oh, lol. Und wie teuer war's? Im dreistelligen Bereich. <lacht> ah, geil. Ähm, aber können wir nicht eigentlich ein normales, kurzes Video drehen? Äh, na gut, dann eben nur eine Trailer zu dem Film. Aber eine vernünftiger Trailer, bitte. Aber ich will die Hauptrolle spielen. Super, das passt. Na dann, lass uns doch loslegen. Hä, was? Aber ich muss zur Schule. Ist mir doch wohl... Jetzt. Äh, ich habe Schule. Heute produzierst du noch diesen Trailer. Was? Das schaffen wir doch niemals. Das Einzige, was wir schaffen, ist höchstens ein Stück... Oh, hast du das Master vergessen? Na gut, okay. los, wir müssen es heute noch hochladen, beeil dich doch mal! Also, hast du irgendwelche Wünsche in Bezug auf das Endprodukt? Ja, also ich bin Hauptrolle, also Boss in Story und es gibt eine Süßsauersauce. Ah, ein sauce ein Süßsauersauce! Ja, es sind so zwei Nebenrollen, du und Matthew das hey, auch. Er ist heute in der Schule. Wieso bist du denn nicht in der Schule? Dann ist Schocke. Und es sollen noch am Anfang noch ein paar komische Szenen sein, wo der Zuschauer nicht weiß, worum es überhaupt geht. Sowas in deiner Spannung auf wow, so Atmosphäre. Ähm, noch mehr Wünsche? Ah, ja, also sag doch, ähm, das ist von dem deine Mutter Studios ist. Was? du willst Stress! Ah, Alter! Na gut! also du willst nicht geben deinem guten Bratran an Putin! Die kleine Stück! Okay, schon gut! Du willst nicht... Ah, Alter! Na gut! Lange Zeit später... Und das ist entstanden! Film ab! Kennen Sie das? Sie überfahren wieder mal einen Obdachlosen und, oh oh, ups, falsches Skript. Sie laufen in der Stadt und sehen einen Obdachlosen und das Einzige, was sie bei sich tragen, ist eine süß von McDonalds und verspüren sie dann auch dieses Bedürfnis, diesen Mann abzuwerfen. Dann sind sie genau wie ich. Sie haben so viel Glück, dass sie Geld auf der Straße finden? Sind sie genau wie ich. Was ist passiert? Ich habe gefurzt. Niemals. Doch. Und jetzt verbiss dich aus meinem Badezimmer. Nein. Doch. Äh. Hallo. Ah. Hallo. Hallo. Wo ist sie? Die Sauersauce. Wo ist wer? <lacht> die Sauce. Das weiß ich nicht. Sie ist nicht hier. Du kannst nichts. Du kannst nicht Russisch sprechen, aber ich kann. Und das Rest. Heißt, du sagst mir jetzt Wort. Ich weiß es nicht. Sie ist nicht hier. Nein, sag sag auf Deutsch. Ich weiß es nicht. Sie ist nicht hier. Was? Ne, du weißt genau, wo sie ist. Du kannst nicht Russisch sprechen. Ich weiß nicht, ob sie du... ist. <lacht> <lacht> <lacht> oh! Das unglaubliche Abenteuer, Zweier Teenager. Nein, das darfst du nicht tun. Hilfe! Nein! Freigegeben ab dem 80. Lebensjahr USK 80. Bitte, hör auf dein Vater. Nein! Ein Film für die ganze Familie. Warum, Putin? Warum? Deine Mutter Studios von den Machern von Zurück in Deine Mutter Die Reise in Deiner Mutter Drei Motherfucker 365 Tage um Deine Mutter Du ihr Mann Doppelmutter zu Weihnachten Mutter Opening Komplette Zerstörung gesponsert von Bad Mutter Um 3 Uhr nachts Bad Mutter Bad Mutter Und Bad Mutter Putin und die Soße Infinity Wars bald im Kino. Ab dem 11. September im Kino. Und es ist fertig. Putin, es ist fertig. Putin? Putin? Na gut, wie spät ist es eigentlich? Oh, halb zwei. Ich gehe besser mal pennen. das war das Video. Leute, ich muss mich entschuldigen, dass ich mich so lange nicht auf YouTube gezeigt habe, denn ich wollte mir für dieses Video sehr viel Zeit nehmen und vielleicht habt ihr es auch bemerkt, dass dieses Video auch nicht so besonders geworden ist. Das heißt, bei langer Produktionszeit ist das Endprodukt jetzt auch nicht besser geworden und meiner Meinung nach ist das Video auch schlechter geworden als geplant. Aber wenn es dir wirklich gefallen hat, dann würde ich mich ultra freuen. Da kannst du auch ein Like hinterlassen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du einfach mal Feedback in die Kommentare schreibst, weil das hilft mir sehr. Ich werde auf jeden Fall bei meinem nächsten Projekt mehr auf die Produktionszeit achten. Damit ihr nicht so lange warten müsst, damit ihr wirklich seht, wie problematisch eigentlich der Dreh war, werde ich euch jetzt ein paar Outtakes zeigen. Let's go! Das Teil, boah. <lacht> was, was ich... ey! Was passiert? warte mal, sah mein Kopf in der Spiegelung. Ja! Äh, ja! <lacht> boah. Oh, boah. Hallo. Okay, und jetzt sagst du den ganzen Text. Hallo. <lacht> der <ein> ganze Text. <lacht> Ja, du verarschst mich doch gerade. Nein, ich will nicht. <lacht> Nein. <lacht> Ey! Ey! schon. <lacht> komm. Komm, mach weiter. <lacht> komm. Letztes Mal. Ich werde was nicht. Das war schon das Hinne Mal zum letzten Mal. Oh mein Geld. <lacht> so, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Huber begleitet euch. Haut rein ciao!